Alright. Ich meine, das Spiel, ich sag das ab und zu, ich mag das Spiel nicht, oder ich mag das Spiel. Das Spiel ist okay. Es macht Spaß. Die Rätsel sind zu mühsam. Das ist dieses alte, dieses ganz alte Feeling von Spielen, das ich halt absolut nicht mag, mit Rätseln, die so schwer sind. Aber schon klar, das kommt aus einer Zeit, wo man nicht 10.000 Spiele rumstehen hat, sondern vielleicht 3. Das heißt, man hat sich halt komplett auf das Spiel fokussiert und eigentlich alles rausgefunden darüber. Jetzt denke ich mir halt so, ja, er kackt mich an, ich mache mit dem Naslock in Pokémon weiter. Ich mag das Spiel, aber es ist schwer. Mir persönlich teilweise zu schwer. Und nicht nur mir, nicht nur mir. Klar, wenn man alles kennt. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wenn ich anfange, wie ich alles nochmal machen muss, ehrlich gesagt. Das ist zu viel. Das wäre mir persönlich einfach zu viel auf einmal. Ich lese hier gerade, danach können wir wieder ins Herrenhaus zurück. Das Herrenhaus müsste ja... Die Villa sein. Das war jetzt cool. Das mache ich. Das mag ich sehr. Das mache ich. Ich mag das sehr. Die Sporen sind sicher nicht gesund. What the hell is this thing? das war pflanze 42 oh da blinkt was da blinkt was Halten Sie mit Jill den, Hash, den Helmschlüssel. Ja, Mortal Kombat. Woo! Resident Evil hätte ich auch gerne im Hintergrund, aber ich habe nur äh, von Metro 1 noch. Ah. Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Barry achtet auf die Umgebung. Ja, Barry, das ist ein ganzer Keller, den du mit deiner Firma hier kennen solltest wahrscheinlich, Junge. Why not? Okay. Ich traue dem Barry nicht. Nicht seit dem Gespräch da. Vorhin dachte ich mir noch, Barry könnte cool sein. Jetzt nicht mehr. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Der Geheimgang ist zu. Die Tür war vorhin von der anderen Seite verschlossen, ne? Mit dem Helmschlüssel. Ja, der Helmschlüssel sagt mir was. Ich glaube, damit haben wir wirklich Loks im alten, im alten Gebäude. Müssen, ich dachte, wir sind da durch. Hä? Wesker! Lol, what? Jill. So, you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice, Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah, I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. cool okay damit wollen sie mir mitteilen ja geht zurück zum alten Haus das ist cool endlich kriege ich mal ein Lied und <lacht> bin ich einfach blind das finde ich gut cool. Nope. fast wieder ich mache hier mit denselben Fehler oh ich mochte das rätsel halt wirklich gerade das hat mir gefallen Ah, hier sind nur noch Karten vermerkt, okay. Sie haben das Ganze in 22 Unterkapitel verteilt. Ich bin jetzt bei Kapitel 14. Also wahrscheinlich noch diesen und einen Stream, dann habe ich es dann. Au. Wow. Okay, okay, das macht mehr Sinn jetzt. Ich probiere nur zu merken, wo ich bin. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht weiterspielen, vielleicht nächste Woche unter der Woche mal. Dann gibt es vielleicht zwei Streams, ich schaue mal. Was ich jetzt brauche, ist ein Speicherpunkt. Brauche ich sonst noch was? Ich nehme mal ein Matpack mit. Ich frage mich was was blaue Kräutergemisch ist. Wenn ich das überhaupt habe, habe ich natürlich nicht. Oder? Doch, hier. Alright. Ja, ich mache heute auch nicht mehr lange. Vielleicht bis um neun. Vielleicht halb zehn. Mal schauen. Äh, Ich glaube, draußen war der Friedhof, oder? Und da muss ich langsam laufen. Alles gut. Wir haben gespeichert. Wir kommen raus. Ich habe hier alles erkundet, ja. Ich habe hier nicht alles erkunden. Das muss ich daran immer denken, falls ich sterbe. Okay. Ja, das Spiel ist halt echt kri äh, kritisch mit Speichern. Das ist ein bisschen... Naja, wie gesagt, ich bin nicht Fan davon. Mal kurz, mal kurz, mal kurz. Wir gehen ins Hauptgebäude zurück. Wenn wir jetzt ins Hauptgebäude kommen und da sind Monster, dann... Nee. Ich glaub, Da war eine Tür, wo ich noch nicht drin war. Ich muss kurz auf die Map schauen gleich. Ja, da unten ist eine abgeschlossen. Fuck, off! Ich weiß ja nicht, was ich drücken muss, muss, um mich zu wehren. Was für ein Bullshit. Hm, okay. Shotgun also. Das ist mühsam. Ich dachte mir doch, das sieht so komisch aus, was da unten liegt. Das kommt mir nicht bekannt vor, aber naja. Ah, come on! Okay. Kopfhörerkabel, dass nicht die ganze Zeit runterrutscht, die da sinnvoll hinlegen. auch nicht, ob ich den Schlüssel schon im Inventar haben muss. Eigentlich komme ich ja normalerweise an Kisten vorbei im Spiel, also im Haus. Und zwar sollte ich, wenn ich den Balkon runterkomme, ziemlich gleich eine haben. Von daher kann ich den Schlüssel eigentlich noch liegen lassen. Dann hätte ich wenigstens einen Inventarplatz neben dem highlight item das ich mitnehme jetzt noch. nur so am Start auf jeden Fall. Und ich sehe halt theoretisch, dass es sinnvoll wäre, hier irgendwann zurückzukommen, nur um das scheiß Kerosin mitzunehmen, aber ne. Ne, mach ich nicht. <lacht> Streamlabs, come on. Jetzt Dankeschön. Da komme ich sicher später noch hin. Eine Batterie. Oder habe ich hier vorne bei dem Aufzug eine Batterie, die ich rausnehmen kann? Ich glaube nicht. Bitte richtig laufen, Jill. Hey. What the fuck? Ja, wow, die machen gar nichts. Für was schmeiße ich das blaue Kraut rein? Ganz ehrlich, das checke ich nicht. Ah, Gegengift. Okay, also es ist wirklich ein Gegengift. Kombinierbar mit grünen Kraut, rotes Kraut natürlich. Okay, okay, das macht irgendwie noch Sinn. Das heißt, ich brauche das gar nicht so oft. Ach hier ist richtig. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Ah nee, dass beim Friedefeier die andere Hütte von diesem komischen äh, Humpel tut. Nein, fucking. Ich, Moment. Ist schon interessant, wie das alles so verbunden ist eigentlich. Ich wollte eigentlich die Notiz lesen, ne? Taser Pack, come on. Okay, von mir ist dann nochmal Erste Hilfe Set. Ich wollte eigentlich lesen, wahrscheinlich von Barry. Aber irgendwie passt das nicht jetzt, Barry. Schütze dich mit vor dem kugelfesten Ding in Ketten. Ich bin vorangegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Kugelfestes Ding in Ketten. Welche Tür hat er repariert? Die Kellertür? Chill, huh? nein. What's Star's Radio Spot. Let's hope the thing still works. Schon mal nicht gut, weil Barry ist ja anscheinend vorgegangen, ne? das Ding. Einen Hunter. Aber er ist besiegt. Das hat mir der Erfolg bestätigt gerade. Ich brauchte nicht abbrennen. Okay. Heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder reinkomme, müsste die Leiche weg sein. Einfach nur, ohne um sicher zu gehen. Ja. Dann gehen wir jetzt in die Inventarbox. Ich hab die gesucht um die Ecke. Kackvieh Ja, ich will gern Also, äh, Frosch zu Monster Ja, sie also sind Hunter, diese Dinge da, ja Ich will nicht, dass sie zu einem Monster werden, die sind unheimlich Deswegen gucke ich, ob sie despawn <lacht> Und wenn sie despawn, heißt es das nämlich, dass sie nicht wieder aufstehen können, so Glaube ich. Hoffe ich. Ich will nicht, dass ich die verwandeln. Ja, danke schön. Ja, okay, das Spiel ist nicht so, dass ich mega Angst hätte, aber ja, ist okay. Also, ähm, jetzt brauche ich diesen Helmschlüssel auf jeden Fall. Punkte, Da schrecke ich mich immer noch. Okay. Ja, ich habe bis jetzt, glaube ich, eine Szene oder zwei Szenen gehabt, da ich dachte: So, what the fuck? Spinnen waren eklig. Aber kein Jumpscare, die Spinnen waren eklig, weil es Spinnen sind. Das ist immer noch die alte Notiz, ne? Genau. Hier oben war noch ein geschlossener Raum. Ja, da ganz hinten. Ich gehe jetzt mal die geschlossenen Räume ab noch. Ja, ich muss gucken, meine Shotgun hat nicht so viel Muni drin. Muss, dann kann ich die zurücklassen, halt notfalls. Äh, die Magnum hätte ich noch, aber die Magnum will ich eigentlich behalten. Ich habe meine Leuchtpistole mit einem Schuss drin. Also die Signalpistole. Okay. What the fuck? Okay, das ist nur ein Raum. Ein Raum, der noch Bonus hat. hat Die Grille? Ich weiß nicht, was du damit meinst, Entschuldigung. Gott so. Ach so. Ja, das habe ich schon aufgemerkt. Das ist ein äh, One-Shot, oder? Die ist voll gut. Die behalte ich vielleicht für später. Jetzt muss ich kurz gucken. Oh, lol, okay auf chill Okay. Ich muss aber mal kurz. Ich kann die mal bis dahin schieben. Wenn ich den Schalter drücke, geht es auf. Und dann kann ich die jetzt wahrscheinlich hier durchdrücken. will jetzt mal nichts riskieren, aber theoretisch sollte die Statue jetzt die Wände aufhalten. Okay. Das macht absolut keinen Sinn, dass sich die Statue noch bewegt. Die müsste eigentlich voll unter Druck stehen. Aber das ist okay. Die muss nicht dahin. sonst Ah, okay, okay. Ah, nice. das nötigste dabei natürlich <lacht> will ich in das loch springen ich muss fast wahrscheinlich ich habe das jetzt aufgemacht wir gehen da runter ich habe ein haus gespeichert ich habe nicht mehr Ach, was ich überlebt habe bis jetzt Letztes Buch, Band 1, Elo South, Wolf of North. Cool. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle, ich höre überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formalhütte, Dehüt und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor... Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn: Jessica. 29. November, 1967 voran, das ist lange her. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November, das ist ein Tag später, ne? Ja. Ich habe seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Der 31. November. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. wie deine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt. Mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Doch mein Ehrgeiz wurde in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. George Trevor. Ein Name ist in diesem kleinen Grabstein graviert. George Trevor. RIP. Das ist ein Schalter. Zufall. Ja, ich weiß nicht. Für mich passt. <lacht> ich finde, dieses Spiel gibt dir zu. Was ist denn das? mich gibt die dieses spiel zu wenig inventar da sind drei punkte drauf ist schon ein besonderes merkmal ne egal also letztes buch band 1 wir gehen runter ich bin mal gespannt wo wir rauskommen wir sind ja oben jetzt oh wir sind im keller Passa e clica. Panzer einer Sp... What the fuck? Ich sehe dann die Map. In der Küche ist ein Zombie, den ich noch nicht umgebracht habe. Hör auf zu pulsieren, du ekliges Scheißteil. <lacht> Aber wir haben immer noch den Strom nicht hergestellt, ne? Da ist noch ein Lift, also ein Fahrstuhl. Da ist ein Zombie. mehr sein zombie hier hinten ist noch was habe ich eine Sicherung hier habe ich nicht okay aber die Stromversorgung ist wiederhergestellt das ist schön das freut mich natürlich Da drüben müsste noch ein Zombie stehen jetzt, da muss ich aufpassen. Dann komme ich hier raus, aber ich könnte in den Safe Point gehen. Ich glaube, hier oben bräuchte ich noch den, Helms, äh, den Helmschlüssel, aber... Äh, okay. Mysteriöse Nachrichten, okay. Da bin ich runtergekommen. Da könnte ich rüber einen den Save Point speichern und Inventar machen. Das ist die Frage ist, wie lange brauche ich, bis ich nächstes Mal speichern kann? Das war ein gutes Timing. Oh, der hat die Tür kaputt gemacht. Oder ein Zombie hat die Tür kaputt gemacht. Irgendwer hat die Tür kaputt gemacht, auf jeden Fall. Och ne, wenn die Hunter jetzt durchs Haus laufen, voll eklig. Ich will kurz speichern, bevor ich Fahrstuhl fahre, eigentlich. Das Emblem lasse ich, glaube ich, mal hier. Ich kann mir vorstellen, dass wir das später brauchen, aber ich lasse es mal hier. Ähm, Matt kann ich hier lassen. Die Shotgun kann ich hier lassen jetzt. Ich bin fit. Ich könnte es riskieren, ohne zu tun. Ich mach das mal. Nein, ich wollte Farbband haben Ich bin dann noch im anderen Haus mit dem Speicherpunkt. Das ist echt weit. Wahrscheinlich nicht, aber es ist weit für mich. Also, ich fahre jetzt mal mit dem Fahrstuhl noch. Äh, ich würde eigentlich, eigentlich gerne noch 20 Minuten spielen, etwa wenn maximal. Oder bis zu einem Speicherpunkt. Das Problem ist, ich kann nicht mehr so viel speichern. Ähm, das heißt, ich würde jetzt mal gucken, wo der Fahrschul hingeht. Und dann würde ich beenden. Mal langsam dann ist morgen Turnierstream vielleicht abends noch ein bisschen aber mal schauen sonst dann Dienstagabend oder so vielleicht Ist ein Fahrstuhlschacht. Okay. Ich dachte, der Fahrstuhl fährt nach unten. Ich habe immer erwartet, dass da er noch ein zweites UG ist. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass der Fahrstuhl nach oben fahren könnte. Ich weiß nicht wieso. Sie zeigen es ja mega offensichtlich eigentlich. Ich bin gerade froh, dass ich den nie gekillt habe. Ich wollte gerade sagen, ich hasse diese Sicht, da kann alles passieren, was ist. Ich kann auch nicht ziehen oder so. Wait, what? Uh... Nope, nope, nope, nope. Ich resette eh gleich, also passt. Ich glaube, ich weiß, wo die Batterie ist. Wo oh, war das hier, ne? Da unten rechts, äh unten links, in diesem großen Hof, hat rechts ein Fahrstuhl immer eine Batterie gebraucht. Das wird für da sein. Es muss für da sein. Ich muss gar nicht weiter sammeln. Ich sammle die nächstes Mal nochmal. Ich werde mir das merken. Ich will mir das kurz aufschreiben. Gespeichert habe ich ja kurz vorhin. Das ist gut. Und. Also, ich muss mir kurz aufschreiben. Fahrstuhl. Batterie, Lift im Innenhof. So, damit ich das nächste Mal weiß. Na gut. Dann bin ich mal für heute. Zwei ist doch drei Stunden wieder. Ist echt viel eigentlich. Das Spiel ist echt nicht einfach. Aber cool. Also, äh, danke fürs Dabei sein und ja.